Herzlich Willkommen zur Zahnputzandacht, heute aus Kloster Alexanderdorf. Kloster Alexanderdorf liegt in Brandenburg, südlich von Berlin und ist ein wirklich ausgesprochen schöner Ort. Schwester Paula ist vor elf Jahren hier in das Kloster eingetreten und als sie kam, gab es die Wand schon. Schwester Paula, wer ist denn auf die Idee für diese Wand gekommen? Also wir haben zwei Schwestern, die besonders engagiert beim Bau des viel vom Klosterareal waren, zum Beispiel von der Kirche. Eine davon ist ähm, Schwester Dorothea und unsere Schwester Christiane ist sehr künstlerisch begabt und sie haben ein gutes Auge gehabt, ähm, so kleine Sachen in so Wände reinzumachen und es gibt bei uns wahnsinnig viel zu entdecken, auch in den anderen Wänden und diese Wand ist mir sehr wichtig, weil es so ganz viele verschiedene Aspekte von der Welt aufgreift. Wir können uns ja einzelne noch mal ein bisschen angucken. Genau, ich finde zum Beispiel sehr faszinierend, dass vor 450 Millionen Jahren ein Stein im Harz schon so entstanden ist. Was für ein Zeitraum! Das stimmt. Ja, und dann der Zeitraum, aber auch die Weite dieser Wand. Sie geht nicht nur in der Zeit zurück, sondern auch räumlich von Bornholm nach Thailand. Und Wahnsinn, auch diese schönen Muscheln hier. Von Thailand wieder nach Rügen. In die Schweiz. In die Schweiz, zu dem heiligen Niklas von Flühe wo ich auch schon zu Gast sein durfte, in seiner Hütte, das war sehr eindrucksvoll. Mhm. Genau. Hier die Berliner Mauer, sogar mit ein bisschen Stacheldraht. Ja, also auch viel Geschichte, viel deutsche Geschichte, die in dieser Wand mit drin steckt. Mir fällt auch gerade auf, dass ja morgen, wir sind heute am 12. August und morgen ist der 13. der Tag des Mauerbaus ist. Ja guck, und sogar, es war doch 61 ja. und es ist jetzt 21. Ach, ja. <lacht> Ja, genau. Und bis zu der traurigen Geschichte von Auschwitz. Auch das ist hier mit drin, in der Verbindung zum Heiligen Land auch. Ich habe gerade überlegt, was HL Land, aber ja natürlich Heiliges Land. Großartig. Genau. Ja. Aber auch andere Zipfel der Welt sind mit da drin, also Kenia, mhm. Afrika. Und dann ja, und gibt es neben Steinen und Muscheln auch noch sozusagen Hinterlassenschaften anderer in den Steinen zu entdecken. Tierpfoten zum Beispiel, die 22, weißt du, was es damit auf sich hat? Nein, vielleicht ist es prophetisch und bedeutet nächstes Jahr. <lacht> Bestimmt. <lacht> Schwester Paula, vielen Dank, dass du uns diese Wand gezeigt hast. Was bedeutet es dir, dass sich so eine Wand bei euch im Kloster befindet? Für mich ist die Wand insofern wichtig, dass sie die Verbundenheit unseres Klosters mit den verschiedenen Zeiten in der Welt darstellt, also diese 54 Millionen Jahre, wir sind in eine Geschichte hineingestellt, und aber auch mit den verschiedenen Orten in der Welt, und mit der Schöpfung, die so wunderbar durch diese kleine Tatze symbolisiert wird, das ist alles ist mit uns verbunden, wir mit Ihnen, und alles ist in Gott gehalten. Das fasziniert mich. Vielen Dank, Schwester Paula. Sehr gerne.